In dem Video geht es um eine Begebenheit, wo Jesus gebeten wird, Mädchen zu heilen. Er geht hin und ihm wird gesagt, dass sie gestorben ist. Aber er sagt, sie ist nur Schlaf. In der Geschichte oder in der Begebenheit, als es wirklich passiert, zeigt uns Gott, dass die Dinge noch eine sehr viel tiefere Bedeutung haben dass wir vielleicht mit unserem Verstand verstehen können. Die Geschichte fängt so an, dass ein Mann zu Jesus kommt und sagt, dass seine Tochter im Sterben liegt, dass er ja doch bitte die Hand auflegen soll, damit sie am Leben bleibt. Als Jesus dann zum Haus kommt, sind Boten und Sagen zu ihm, dass die Tochter schon tot ist. Jesus sagt aber dann, Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und alle lachen ihn dann aus. Und der Körper war wirklich totes Mädchen. Jesus ging dann rein, nahm die Hand des Mädchens und sagte zu ihm: Talita Kum Das bedeutet: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sofort stand das Mädchen auf und lief umher. Der Vater am Anfang, er konnte es gar nicht verstehen und alle die Leute auch nicht, dass sie nur entschlafen war. Sie sahen alles mit rein menschlichen Blicken, mit einem menschlichen Verstand, haben sie gedacht. Für sie war die Tochter tot, aber die Tochter war gar nicht gestorben. Sie war ja ein Kind Gottes. Sie war zwar von dieser Erde genommen, aber sie lebte weiterhin. Sie war nur entschlafen. Wenn wir nur mit unserem eigenen Verstand und unserem eigenen Auge auf die Dinge blicken, dann entgeht uns so vieles, dann entgeht uns die geistliche Realität. Wir sind so viel mehr als unser Körper. In Wahrheit sind wir Geist, der mit der Seele am Körper gebunden ist. Und wenn wir hier sterben, dann trennt sich unsere Seele, unser Geist vom Körper. Aber wir leben immer noch weiter. Der Körper ist vielleicht tot, aber wir leben weiter. Die Bibel wurde vom Geist eingegeben, vom Heiligen Geist. Und viele der Worte, auch wenn wir sie mit dem Menschen verstand nicht verstehen, was sie keinen Sinn ergeben für uns sind genauso vom Heiligen Geist eingegeben, was sie eine tiefere Bedeutung haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum war das Kind schon ein Kind Gottes? Warum gehört es schon zur Familie Gottes? Was hat es denn großartig getan mit den zwölf Jahren, die sie hatte? Jesus sagte ja, dass alle zu ihm gehören, die Gottesbotschaft hören und auch danach handeln. Sollen nach dem handeln, was Gott uns zeigt. Wir können nur nach dem handeln, von dem wir wissen. Und Gott offenbart uns die Dinge Schritt für Schritt. Wir müssen einfach nur oder sollten das tun, was er uns in dem Moment aufzeigt. Und natürlich auch das einhalten, was er uns in der Vergangenheit gezeigt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns von Gott leiten lassen. Und er gibt uns immer nur das, wozu wir auch in der Lage sind. Beziehungsweise das, wozu wir mit ihm in der Lage sind. Manchmal gibt er uns große Dinge, die wir alleine nicht tun können. Wir brauchen wir dann Gottes Kraft, Gottes Führung, seine Hilfe, damit er durch uns das tun kann, was wir nicht tun können. Also das, was ich dir heute gesagt habe, das kommt nicht von mir, das habe ich mir nicht erarbeitet, hat mir Gott das Verständnis geschenkt, die Augen geöffnet. Ich habe einfach nur das Wort Gottes gehört und er hat mich tiefer in die Weisheit eingeleitet, in die Wahrheit. Wenn wir Gottes Führung vertrauen und uns seinem Geist leiten lassen, dann müssen wir uns die Dinge nicht mehr selbst erarbeiten, sie geschenkt. Gott hat mir schon oft was offenbart, was ich dann geglaubt habe, mich auch anderen erzählt habe, aber ich hatte gar keinen Beleg dazu. Ich hatte es noch gar nicht in der Bibel gelesen. Manchmal habe ich erst ein ganzes Jahr später den Beleg in der Bibel davon erhalten. Aber ich habe halt dann ein ganzes Jahr geglaubt, dass es wahr ist. Aber nicht immer. Manchmal war es auch so, dass Gott mir das eingegeben hat. Es war es nicht so, dass Gott eine Stimme oder so gehört hat, aber ich habe es einfach gewusst. Dann war mir manchmal nicht klar, war das jetzt der Heilige Geist? Stimmt es auch, was ich jetzt weiß? Dann habe ich dann auch erst glauben können, manchmal. Wenn ich dann den Beleg dazu hatte. Wir müssen immer noch, und das sollen, wir müssen nicht, aber wir sollten natürlich immer noch Gottes Wort lesen und hören und uns von ihm leiten lassen. Sie haben eine Eigenverantwortung, etwas zu tun, zu arbeiten, aber nicht zu erarbeiten. Und wir bekommen eigentlich alles von Gott geschenkt. So eine kleine Bibelstelle kann ganz schön tief gehen. Und ich finde, genau das zeigt auch auf, warum man den Heiligen Geist braucht, damit man die Bibel versteht. Früher, als ich die Bibelstelle gelesen habe, dann habe ich nicht verstanden, warum Jesus sagt, dass sie entschlafen ist. Aber der Heilige Geist hat mir die Augen geöffnet. Wenn man eine Bibelstelle es mehrmals liest, und dir auf einmal was Neues klar wird. Der Heilige Geist, die, für was die Augen öffnet, heißt es nicht, dass du davor auch nicht geleitet wurdest vom Heiligen Geist. Denn er offenbart uns nur das, so wir auch in der Lage sind, was wir umsetzen können. Wenn er uns beim ersten Mal durchlesen alles offenbaren würde, wäre wir total überfordert.